Also, schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Ganzbürg, ich bin der Landesvorsitzende der Piratenpartei Niedersachsen. Nein, lauter werde ich nicht sprechen. Das ist leider das, das Problem, ist, dass, dass es bei das den Auflagen das gibt, dass wir hier hinten stehen war. müssen. Also, wir müssen drei Minuten <lacht> entfernt bleiben. Von daher müssen wir leider von hinten sprechen. Ja, es kommt zu den, der Verlesung der Auflagen. Alle Teilnehmer dieser Versammlung haben eine geeignete Bewegung zu tragen. Ausgenommen, sind Menschen, die einen echten Attest haben. Die einen Attest haben und nicht sie so aus dem Internet gezogen haben. Ausgenommen, sind weiterhin Kinder unter sechs Jahren. Aber ich glaube, die haben wir heute hier nicht dabei. Die Fläche ist abgespannt, das heißt nicht, dass man hier nicht reinkommen darf, sondern man muss dann nur die entsprechende Abstandsregel halten, also unter den Teilnehmern mindestens 1,50 Meter. Aber das ist sozusagen der Bereich, der hier für uns reserviert ist. Das ist so das Wichtigste, weil alles andere trifft uns nicht wirklich, außer dass natürlich die Zufahrt und der Zugang zu Landschaft nicht behindert werden dürfen. Insbesondere sind die Zugänge zum Parkplatz des Landtages sowie die Einwohner zum Hauptgebäude des Landtags freizuhalten. Ebenso die Fahrbahn die Landstraße. Musik spielen wir heute nicht ab. Und wenn wir tatsächlich zehn Leute werden, dann müssen wir auch noch ein Teil. Ja, warum sind wir heute hier? Also gestern war wir im Landtag im Land hat äh, in vielerlei Hinsicht zum Thema sichere Schulen diskutiert. Und was da überhaupt nicht drin vorkam, das war, dass das Selbstbestimmungsrecht der Eltern mit Füßen getreten wird. Warum eigentlich dürfen Eltern nicht selber entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken wollen, zu einem Präsenzunterricht, der sicherlich sinnvoll ist, aber eben in Corona-Zeiten auch besondere Herausforderungen Denn solange die AHA-Regeln, Abstand halten, Hygiene Regeln der einfachsten Art und auch das Tragen von Alltagsmasken, sich Bestandteil des Präsenzunterrichts sind, solange besteht immer die Gefahr, dass sich infizierte Kinder, infizierte Schüler eben darin üben, das Virus auch an andere Schüler zu verteilen. Und wenn dann in diesen Schülerhäusern sozusagen, also in den Elternhäusern der Schüler, risikobehaftete Patienten sind, dann sind die einer ihnen Gefahr ausgesetzt. Zumindest in solchen Fällen, wo eben nicht nur die Schülerinnen und Schüler selber vulnerable Personen sind, sprich die, die das Virus nicht so gut überleben würden, sondern auch im Bereich der Eltern, oder der Großeltern, und aller Menschen, die mit in diesen Haushalten wohnen, müsste es möglich sein, entsprechend vom Präsenzunterricht auf einen Digitalunterricht umzuschwenken. Damit haben wir das erste große Problem, denn für Digitalunterricht sind nach wie vor die meisten Schulen überhaupt nicht ausgerüstet. Genauso, wenig, die eigentlich dafür ausgerüstet sind, die sonstigen Maßnahmen, die im Hygieneplan stehen, durchzuführen wie viele äh, Klassenzimmer sind überhaupt nicht äh, dafür ausgestattet, dass man die Fenster überhaupt öffnen kann. Geschweige dann so öffnen, wie es vorgesehen ist, nämlich tatsächlich entweder Strutöffnung oder eine Öffnung in der Form, dass äh, eben ausreichend Luft durchfließen kann. Das ist dann auch etwas, was insbesondere im Winter überhaupt nicht mehr funktionieren wird. Und wenn dann gestern auch das Thema Raumlüfter hier im Landtag angesprochen wurde, dann ist das äh, nur zu begrüßen, wenn dafür tatsächlich auch Investitionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Dummerweise kam von Seiten der Regierung da die Ansage, dass äh, das ja auch wirklich nur eben temporäre äh, Hilfsmittel wären. Und äh, wenn man eben Corona überwunden hatte, dann wären das Investitionen, die quasi verschenkt worden. Das ist natürlich Quatsch. Wir haben jedes Jahr eine Gruppe-Epidemie. Und auch da könnten die dann entsprechend eingesetzt werden, sodass das auf keinen Fall etwas wäre, was verschenktes Geld ist. Ja, dann möchte ich mal eine kurze Zwischenfrage stellen an den Thomas Gansko von der Piratenpartei. Thomas, auf der Skala 1 bis 10, was würdest du einschätzen? Sind die Maßnahmen äh, umgesetzt, die einen effektiven Gesundheitsschutz gewährleisten? Nein, natürlich nicht, denn das sieht man allein schon daran. Auf der Skala 1 bis 10. Bitte? Auf der Skala 1 bis 10, was würdest du einschätzen, auf welcher Stufe sind bereits Maßnahmen effektiv geplant oder umgesetzt? Wenn ich davon ausgehe, dass 1 die tiefste Stufe ist, dann gebe ich maximal drei Punkte. Ganz so, äh, am Ende hast du auch gesagt, es geht darum, nicht nur klein jetzt äh, kleine Lösungen äh, für den Augenblick voranzutreiben, sondern auch grundsätzlich weiterzudenken, also zum Beispiel Stichwort Digitalisierung. Ähm, warum stehen wir dann heute hier vom Landtag? Weil eigentlich müsste das doch jede Schule für sich organisieren. Naja, also es ist ja so, dass äh, aus dem Digitalpakt Schule sehr viel Geld, 5, Milliarden in, äh, 5 Millionen in äh, Niedersachsen gekommen sind, die jetzt tatsächlich dann in digitale äh, Aufrüstung sozusagen eingebracht werden können. Diese Gelder sind auch von den Schulen tatsächlich schon komplett abgerufen worden. Nur die Beschaffung, die dauert eben immens lange. Es gibt in den Vergabeverfahren, weil sowas wird auch alles nach Vergaberecht wie in einem ganz normalen Jahr sozusagen behandelt, Widersprüche. Und das verlängert halt die Dauer bis tatsächlich diese Geräte angeschafft sind. Vom Netzausbau, da müssen wir gar nicht reden. Also nach wie vor gibt es weite Teile dieses Landes, bei denen äh, 4G quasi überhaupt nicht äh, vorhanden ist, wo man froh sein muss, wenn man 3G hat. Kurze Frage, weil wir hier vom Landtag stehen und quasi auch eine Forderung transportieren für Menschen, die heute hier nicht sein können, aus verschiedensten Gründen. Denn der Schutz vor äh Corona-Infektionen schlägt ähm, ja in Familien, in Schulen, in, Schulen, in allen Abläufen wieder. Ähm, zum Stichwort Entzerrung. Andere Länder machen doch die, die Dinge eigentlich schon vor. Was ist daran so schwierig, zum Beispiel, äh, ich sag mal eine grobe Formel, ähm, den Unterricht zu entzerren, indem man sagt, die, kleinen Formel, die kleineren vormittags, die größeren Nach Nachmittag, dann hätte man es ja schon mal halbiert. Und wenn man von, ist, von sechs Tagen, oder fünf Tagen auch halbiert, natürlich immer in Verbindung mit äh, Digitalunterricht, dann hätte man es schon geviertelt. Aber wenn man dann halt überlegt, was man dazu braucht, da, das, da sind doch noch nicht mal Anfänge gemacht worden. Also ich meine den Schülerverkehr, äh, die zusätzlichen Lehrer, Betreuer, das kostet doch Geld. Ist das überhaupt schon mal angedacht worden? Also das wollen wir doch irgendwie in den Landtag und naja, theoretisch ist das angedacht, weil äh, momentan läuft es ja noch so, dass man hier mit drei Szenarien in die Zeit nach den Sommerferien gegangen ist. Wobei ab dem Szenario B, wenn denn tatsächlich äh, die Zahlen der Infizierten auf über 50 äh, pro 100.000 in einem Landkreis steigen, genau dieses Modell tatsächlich durchführen möchte. Das heißt, dafür müssten eigentlich die Voraussetzungen da sein, das tatsächlich machen zu können. Und äh, dementsprechend ist die Frage, warum macht man das nicht schon Jetzt? Okay, konkrete Nachfrage. Gibt es denn jetzt Geld vom Landtag für das Land Niedersachsen, äh, um mehr Personal äh, für die nächsten zwölf Monate beschäftigen zu können? Und da denke ich halt von Lehrer, von Betreuungskräften über Sozialarbeiter in den Gemeinden, an den Schulen, um den Schulen. Gibt es doch überhaupt eine Initiative, die am Anfang ist zu starten? Nein. Denn das Geld, was zur Verfügung gestellt wurde, ist nur oder weniger zur freien Verfügung. Es muss halt nur irgendetwas mit äh, der Möglichkeit der Beschulung in corona zeiten zu tun haben. Nur das ist ein Geld, was natürlich an anderer Stelle eben beispielsweise bei der Digitalisierung fehlen würde. Und äh, wir haben auch das Problem, äh, wenn es die Entzerrung äh, betrifft, dass man momentan einfach nicht genug äh, Busfahrer hat, so wurde es zumindest hier gestern gesagt, äh, das ginge vielleicht hier so im städtischen Bereich, wo noch auch entsprechende Buskapazitäten vorhanden sind. Aber im ländlichen Bereich, da wird das ungeheuer schwierig. Naja, also ländlicher Bereich, ich selber komme aus der Region, aus dem schönen Ort Wenigsen, aus der Gemeinde Wenigsen. Also äh, so ländlich sind wir dann auch wieder nicht. Aber wir sind natürlich im Umkreis von Hannover. Ähm, klar, die Infrastruktur muss äh, den Erfordernissen angepasst werden. aber Dazu gehört auch schon bei, zum Beispiel in erster Linie mehr Personal, mehr Busse, mehr, mehr öffentlicher Nahverkehr. Äh, wenn das jetzt nicht gestartet ist, äh, dann muss es doch dringend jetzt passieren. Also das wäre doch dann eine Forderung. Ja, vor allen Dingen, weil es eben nicht nachvollziehbar ist, dass es noch nicht gemacht wird. wenn es doch tatsächlich für das Szenario B vorgesehen ist, genau so zu agieren. Schiebt einer das Problem zum anderen? Das sieht ganz so aus. Also man möchte die Sache wahrscheinlich aussitzen und äh, hofft darauf, dass es eben nicht zu der Situation kommt, dass man tatsächlich das Szenario nie ansprechen muss. Also mir hat gestern Abend noch jemand äh, eine Direktnachricht geschickt. Da steht drin, bitte sagt ganz deutlich vom Landtag, liebes Parlament in Niedersachsen, es geht darum, dass geklotzt Bildung Bildung muss sicher sein. Deswegen sind wir heute hier. Deswegen wollen wir unsere Forderung laut und deutlich sagen. Wir mahnen das an, liebe Politiker da drin im Parlament, racht euch auf, steht auf und äh, wagt auch Innovationen. Seid innovationsfreudig, schneidet alte Zöpfe ab und arbeitet über den Tellerrand hin, äh, hinweg zusammen. Ja, das muss die Grundmaxime sein, denn sollte es immer im Parlament sein, nicht seine eigenen Schäden in den zu wollen, sondern tatsächliche Kompromisse zu finden die auch von der Gesamtgesellschaft getragen wird. Solange wir allerdings Parteien im Parlament haben, die sich leugnen und in Gefahr ausgeht, wird das wahrscheinlich schwierig werden, einen, einen gemeinsamen Konsens hinzubekommen. Das ist ein guter Punkt, weil die Meinungen über die Brisanz des Gesundheitsschutzes oder der Notwendigkeit von besonderem Gesundheitsschutz in der jetzigen Zeit ähm, die Meinungen und Beurteilungen gehen ja auseinander. Also auch im Parlament, auch zwischen verschiedenen Gruppen, Einzelpersonen und Parteien. Was würdest du denn sagen, äh, wie brisant ist denn halt überhaupt dieses Thema für die Gesellschaft, auch mit allen Auswirkungen in alle Bereiche hinein, auch wieder auf einer Skala von bis System? Das wollen wir einmal laut und deutlich hier sagen. Naja, dann ist es mit mindestens einen neuen, weil nämlich ganz äh, klar ist, dass eben nicht nur besonders gefährdete Menschen erkranken können, sondern dass auch ganz kerngesunde gesunde Menschen erkranken können und die Langzeitwirkungen einer Corona-Erkrankung doch evident sind. Ähm, ich möchte mal etwas ansprechen, und zwar Personal an den Schulen, die dort tätig sind, oder an den Bildungseinrichtungen, äh, oder auch Personal, was äh, diese, diese Arbeit zuarbeitet. Ähm, es gibt ja eine Fürsorgepflicht ne? aus der Region heraus, aus dem Land aus heraus. Wie sieht denn zum Beispiel äh, sehen denn die Maßnahmen in Bezug auf, der, auf die besondere Fürsorge für die besondere Situation für das äh, Lehrpersonal aus? Ja, da wird äh, in gleicher Form nicht Rücksicht aufgenommen wie bei der Frage der Schülerinnen und Schüler. Denn auch die Lehrer dürfen sich nur dann ins Homeoffice versetzen lassen, wenn sie selber betroffen, besonders betroffen wären von einer Erkrankung. Da gilt genauso wenig die Maßgabe, dass man sich auch äh, eben in Office versetzen kann, wenn man einen Partner, eine Partnerin hat, die eben äh, gefährdet sind. Ähm, ja, um mal Zahlen zu sagen. Also ich habe gehört, eine Busfahrerausbildung oder eine äh, Fahrerausbildung im öffentlichen Nahverkehr kostet um die 10.000 Euro, muss man nicht sofort eine Ausbildungsoffensive gestartet werden. Jetzt, heute hier, also müssten nicht also die Parlamentarier da drin sagen, also äh, heute Abend hätten wir uns noch hin und eilen uns über Gruppen und ähm, sonstige Interessen hinweg und sagen Ausbildungsoffensive für den öffentlichen Nahverkehr. Das müsste eigentlich eine Konsequenz aus den gestrigen Beratungen und den Erkenntnissen sein, dass es nicht genug Busfahrer gibt, um überhaupt dann, wenn es zum Szenario B kommt, das umsetzen zu können. Wie waren denn die Ergebnisse gestern von den Beratungen? Naja, also es gab verschiedenste Anträge, die sind dann alle in die entsprechenden Ausschüsse übergestellt worden und dann sich dann im nächsten Monat oder übernächsten Monat oder wann auch immer dann darüber unterhalten. Anträge im Landtag haben äh, dummerweise die Eigenschaft, dass sie manchmal auch auf Ewigkeiten in den Ausschüssen verwandten. Und ähm, auch da gilt wahrscheinlich wieder das Prinzip Hoffnung, äh, dass man dann, wenn es zu einer Beschlussfassung kommt, das waren übrigens alles Anträge, die aus der Opposition kamen und insofern äh, nicht zu erwarten ist, dass sie überhaupt angenommen werden. Das macht man mit Anträgen der Opposition und nicht wenn dann nur in der Form, dass man den ursprünglichen Antrag überhaupt nicht wiedererkennt, ist nicht damit zu rechnen, dass sich noch irgendetwas tun wird, außer die Landesregierung bringt sich noch selber durch, einen dritten Nachtragshaushalt auf den Weg zu bringen und eben entsprechende Maßnahmen, die bisher noch nicht finanziert sind, aber die definitiv notwendig sind, auch dann eben finanzieren zu lassen dann ist es ja ein Skandal, dass es im Grunde genommen noch nicht mal ein Andenken, ein Anstoßen, ein Starten eines Nachtragshaushaltes gibt. Deswegen möchte ich einmal hier auch öffentlich einen Aufruf starten. Liebe Lehrer, liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche, liebe Betreuer, Bildung aber sicher ist unsere Grundmaxime, bringt euch ein, schreibt euren Parlamentariern im Landtag, Kommt zu den nächsten Demos, dass wir unsere Forderung hier auch auf die Straße tragen. Es ist zwar traurig genug, dass wir überhaupt auf die Straße gehen müssen. Eigentlich müssten wir doch in einer modernen Gesellschaft auch äh, die politische Meinungsbildung so betreiben können, äh, dass wir nicht unbedingt hier eine Demonstration oder Mahnwache haben. Aber bringt euch ein unter dem Hashtag Bildung aber sicher hier in Hannover, für die Region Hannover, für Niedersachsen. Genau, also momentan ist das noch eine reine Netzbewegung. Das müssen wir leider feststellen, dass aus guten Gründen, wie du schon gesagt hast, nicht immer Menschen zu solchen Veranstaltungen kommen können, weil das nämlich gerade die sind, die betroffen wären, wenn es zu einer Infektion kommt. Und die machen das deshalb oder bleiben deshalb zu Hause, weil sie sich eben nicht infizieren wollen. Und die Gefahr, die ist ganz klar gegeben, also wenn ich sehe, dass beispielsweise mittlerweile an die 100 Schulen in Niedersachsen und davon fast 50 im Großraum Hannover, ganz oder teilweise wegen Corona-Fällen geschlossen sind, dann sieht man, was die Brisanz der ganzen Situation ist und dass diese Gefahr, sich tatsächlich zu infizieren oder halt auch über Mithühler äh, infiziert zu werden, dann relativ hoch ist. Und äh, dass da überhaupt nichts passiert, das ist äh, nach wie vor ein Armutszeugnis für diese Regierung, dass da überhaupt keine Rücksicht drauf genommen wird. Nun gab es ja auch Stimmen im Netz, die Piraten würden sich da jetzt quasi Lorbeeren verdienen wollen, um Eigeninteresse. Was würdest du nochmal öffentlich sagen, als Einladung an alle, die sich zu diesem Thema äußern möchten? Und warum tun das die Piraten eigentlich? Naja, also wir sind ja nicht eine Partei, die Grundrechte erst dann entdeckt, wenn sie selber davon betroffen sind, obwohl wir tatsächlich potenziell auch alle betroffen sind. So, wie es äh, manche selbsternannten Grundrechtsverteidiger momentan tun, die sagen, Massenpflicht ist so und äh, damit auch das äh, Selbstbestimmungsrecht anspielen. Ähm, da muss man nun allerdings ganz klar sagen, es gibt ja, verschiedene Rechtskategorien, auch im Grundgesetz. Und äh, wenn da Artikel 2, also ganz vorne schon festgelegt wird, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit besteht, dann äh, ist das ein sehr hoch zu wertendes Recht. Und äh, da müsste dann eigentlich auch eine. Regierung, die sich eben auf dem Grundgesetz verpflichtet hat und das hat jeder Parlamentarier, der hier im Landtag sitzt. Da ähm, muss jeder natürlich auch entsprechend dafür Sorge tragen, dass dieses Recht gewährt wird und ausgeübt werden kann. Also zur nächsten Aktion rufen wir noch mal ganz explizit auf, ähm, sich hier zu beteiligen, hier vom Landtag einzufinden, seine ähm, Forderungen vorzutragen. Vor allem auch in, im Netz, also äh, Corona-Infektionsschutz äh, und äh, Gesundheitsschutzkonform. Ähm, ja, dann danke ich dir erstmal bis dahin und äh, ich denke mal, wir werden heute hier noch bestimmt ein oder zwei Statements äh, den Parlamentariern im Landtag von Niedersachsen äh, ja, verlautbaren. Ja, also wir schauen mal, wer sich vielleicht angesprochen fühlt. Ich denke da insbesondere an Sie, die gestern... Anträge gestellt haben, sowohl aus der FDP wie auch aus den Grünen, äh, eben etwas vorsichtiger in Sachen Corona umzugehen. Ähm, die können auch jederzeit gerne hier mit dazukommen, aber insbesondere sind natürlich die angesprochen, die direkt betroffen sind. Ach, die, die Parteien quasi äh, haben doch die Möglichkeit, sich an die Piratenpartei zu wenden. Damit wir halt mit den Menschen, die halt betroffen sind und Vorstellungen haben, wie Dinge äh, passieren sollten, ähm, ja, teilhaben können. Also wenn ja, politische Parteien und gruppen sich an die Piratenpartei wenden? Letztendlich sind ja die genannten Parteien Mitglieder des Landtags und äh, sind dort dafür prädestiniert, entsprechende Forderungen einzubringen. Gerne mit dem Hinweis darauf, wo sie sie denn her haben. Vielen Dank bis dahin.